Jetzt geben wir ab äh, aus guten Gründen äh, KI als Innovationsmotor. Ich hole schon Britta hoch, jetzt in dieser Minute, wie Hochschulen und Bildungsträger Regionen stärken. Jetzt geht es um die Frage der Innovationskraft der Regionen, die auch ganz besonders eine hier ist. Ich lege das jetzt in deine Hände und du machst alles weiter. Wir haben ein fantastisches Panel. Und nur noch eins ganz kurz. Wenn ihr digitale Fragen jetzt reinschickt, eure Widersprüche, da melde ich mich mit einem roten Zettel, wenn ihr Fragen habt, mit einem gelben Zettel und misch mich damit in den Diskurs ein. Ansonsten laufen wir uns hier jetzt erstmal warm und dann nehmen wir auch eure Fragen auf. Bis gleich. Ganz vielen Dank, Andrea. Wir sind ja mitten im Innovationspark für KI hier in Heilbronn und deswegen einmal ein bisschen Aktivierung. Ihr müsst nämlich jetzt richtig laut applaudieren, wenn unsere Panelisten einmal auf die Bühne kommen, insofern sie bereit sind. Also, genau, vielen Dank. Nicola Marsten von der Hochschule Heilbronn, Jan Hartmann von IDS, Miriam Biller von Applied AI und Markus Hagner von der 42 Heilbronn. Du hast übrigens auch äh, Studis. Ähm, ich weiß, super, perfekt, hast du <lacht> wunderbar mitgebracht. So, wir sind ja alles irgendwie Akteure, nicht irgendwie, aber Akteure und Elemente des KI-Innovationsökosystems, das hier in Heilbronn entsteht. Und Partner, Akteur auch innerhalb des EPI, des, des Innovationspark für Künstliche Intelligenz. Und der IPAI, der hat sich einiges vorgenommen. Der möchte nämlich Europas größtes KI-Innovationssystem, Ökosystem ähm, werden. Und... Ähm, wir vom KI Campus, wir haben uns natürlich die Frage gestellt, innerhalb eines KI Innovationsökosystems, was können denn die Bildungsträger tun, damit man solche Systeme stärken kann in ihrer Innovationskraft? Was können Bildungsträger aber auch natürlich Hochschulen tun, um hier die Regionen glänzen zu lassen? Und was uns dabei auch wichtig ist, ist, dass wir die Learnings, die wir hier gerade in Heilbronn sammeln und in Baden-Württemberg insgesamt, natürlich auch in die vielen anderen KI-Innovationsökosysteme übertragen können. Also ich weiß, es entstehen einige und es gibt sie natürlich schon Berlin, München, Köln und so weiter. Aber natürlich ist es auch Wahnsinnig wichtig für uns und auch natürlich auch äh, an das Publikum gerichtet, Informationen, gute Learnings, Tipps zu bekommen, wie denn eigentlich auch das Innovationsökosystem speziell im in puncto Bildung sich hier in Heilbronn nochmal entwickeln kann. Was haben die anderen uns quasi als Learnings mitzugeben? Wir fangen mal basal an. Und zwar lieber Jan von IDS, du bist Geschäftsführer eines tollen mittelständischen Unternehmens hier in der Region. Vertrittst auch sehr gut den Mittelstand und ihr seid sehr KI aktiv. Das ist toll. Ja. Und gerade dich möchte ich noch mal fragen, was denn eigentlich die KI-Technologie, welche Bedeutung sie eigentlich für euch hat als Unternehmen und für den Mittelstand hier in der Region? Ja, genau. Wie du gesagt hast, wir sind ein typisch mittelständisches Unternehmen, direkt neben Heilbronn in Obersum angesiedelt. Wir haben 350 Mitarbeitende und von daher so ein ja, ganz klassischer Mittelstand. Wir beschäftigen uns viel mit KI in unterschiedlichen Richtungen. Zum einen produkttechnisch, also wir vertreiben KI-Produkte für unsere Kunden. Wir stellen sie in den Kamerahersteller. Unsere Kameras sind Sensorik für die Industrie, für ganz, ganz breit von Produktionsanlagen bis Gerätebau. Und wir versuchen so unseren Kameras Intelligenz zu geben, um die Dinge, die sie aufnehmen, auch erkennen zu können. Das ist die eine Thematik, mit der wir uns sehr, sehr viel mit KI beschäftigen. Die andere Thematik, die für uns natürlich auch sehr, sehr wichtig ist und die, glaube ich, auch für viele andere Mittelständler sehr wichtig ist, ist grundsätzlich, wie gehen wir mit KI im Unternehmen um, mit den Unternehmensdaten. Jedes Unternehmen erzeugt irgendwie Daten, sei es auf Finanzsicht, in ihren Gerätschaften, in ihren Maschinen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung auch für den Mittelstand. Jetzt sind wir ein, ein Hochtechnologieunternehmen, die natürlich auch die, die Engineering Power haben, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, auch im Softwarebereich. Aber jetzt mal auf den klassischen Maschinenbau gedacht, die ja doch den Großteil des baden-württembergischen Mittelstands auch ausmacht, im Metallbereich zum Beispiel. Hier ist, denke, sehe ich im KI wirklich große Potenziale, aber hier braucht, wird die Unterstützung benötigt. In dem Bereich KI, vor allem durch die Hochschulen, im Bereich praxisorientierte KI. Hier geht es nicht um Forschung, wie, kreieren wir große Modelle, sondern hier geht es, wie kann ich es wirklich praxisorientiert anwenden? Mhm. Bis jetzt schon direkt bei, beim Thema. <lacht> <lacht> Nämlich die Frage wäre, wie genau du ihr hier in der Region von den Hochschulen, von den Bildungsträgern äh, unterstützt werdet und zwar äh, KI machen ist einerseits, dafür braucht es einerseits die, die qualifizierten Fachkräfte und ihr braucht natürlich, das Thema hatten wir vorhin schon mal kurz, äh, relevante Forschungs- und Entwicklungsergebnisse, um selber voranzuschreiten. Welche äh, Arten der Zusammenarbeiten habt ihr hier in der Region vor Ort mit Hochschulen und Bildungsträgern? Also grundsätzlich ist die Zusammenarbeit mit aller Form von Bildungsträgern sehr, sehr wichtig. Wir fangen schon im Bereich der Ausbildung mit Berufsschulen mhm. an, schon mit Gymnasien arbeiten wir zusammen, um Schülerinnen und Schüler frühzeitig an Technologie ranzubringen. Aber natürlich dann gerade im Bereich Hochschulen ist es sehr, sehr wichtig, um qualifizierte Arbeitskräfte zu bekommen, und äh, wie ich gerade eben schon gesagt habe, es geht natürlich sowohl um die Forschung, was für uns durchaus auch interessant ist, weil wir eigene äh, KI-Themen, oder eigene KI-Technologie auch mitentwickeln. Aber wenn man jetzt den Gesamtmittelstand sieht, ist vor allem das Thema praxisorientierte, anwendungsorientierte KI sehr, sehr wichtig. Und das ist natürlich auch im Bereich der Forschung. Es muss halt auch einfach sein, einfach zu verwenden. Die KI-Technologie ist sehr komplex. Und warum hat ChatGPT jetzt auch durchaus so ist in aller Munde, hat wirklich den Markt ja umgekrempelt. Wir reden seit einigen Jahren schon über KI und alle Unternehmen, unsere Kunden haben gesagt, ha, KI, wollen wir das wirklich schon machen? Wir wissen nicht genau, was da passiert. Und dann kam ChatGPT und plötzlich will jeder bei KI mitmachen. Und ich glaube, das ist, weil es so einfach ist. Ich rufe diese Oberfläche auf, tippe irgendwas ein und bekomme dann eine Antwort und denke, cool, das funktioniert auch so einfach. Und klar, auch da hilft dann auch vielleicht das Thema erklärbare KI, an der sehr viel geforscht wird. Weil immer noch genügend ähm, Mittelständler, vor allem eben sagen wir, eher konservativeren Maschinenbau, konservativen Bereich, die wollen ihre Daten noch nicht unbedingt aus ihren Produktionsstätten rausgeben. Da ist das Thema Cloud in den letzten Jahren schon äh, akzeptierter geworden für viele Unternehmensdaten. Aber wenn es dann wirklich um Produktionsdaten geht, was wir erzeugen, Bilder, Bilder aus der Produktion ist ganz, ganz kritisch, die in die Cloud hochzuladen, da haben wir sehr, sehr viel Überredungskunst ganz oft, dass die Daten vielleicht in der Cloud bei, bei Microsoft oft sicherer sind als auf den eigenen Servern, wo ein ITler dran hockt und diesen Server so ein bisschen, äh, bisschen Cybersecurity schützt. Und ich denke, das sind Themen, wo die, wo die Hochschulen, die Bildungsträger durchaus auch unterstützen können, ähm, hier Aufklärungsarbeit zu leisten, dass wenn die Leute dann in die Unternehmen kommen, dann genau hier schon die, die Ideen mitbringen. Wunderbar. Forschung und Entwicklung. Ich gehe noch mal ganz kurz mit einer Frage. Ich schaue dich noch an, Jan. <lacht> Eine äh, äh, kleine Frage. Wie gut könnt ihr eigentlich die Hochschulabsolventinnen äh, nutzen, wenn sie direkt von der Hochschule kommen, nach dem Bachelor, nach dem Master? Können sie direkt bei euch ins Unternehmen oder nicht nur bei euch, sondern auch bei den anderen Mittelständlern? Du hast ja einen guten Einblick. Können sie mhm. dort, Sind sie direkt arbeitsfähig oder brauchen wir da noch was dazwischen? In der Regel eigentlich schon. Vor allem bei mhm. so neuen Technologien. Da bringen die Absolventen und Absolventinnen eigentlich eher mehr Input noch mit rein, weil es oft Themen sind, mit denen sich die Unternehmen vielleicht noch gar nicht selber beschäftigen. Mhm. Und von daher sind die bei uns schon arbeitsfähig. Jetzt ist unsere Branche, die, sag mal, die branchenspezifischen Kenntnisse müssen wir eh immer neuen Kolleginnen und Kollegen beibringen. Von daher ist da das eigentlich für uns irrelevant, ob es jetzt Absolventinnen sind oder ob das, äh, ob die schon aus dem Berufsleben kommen und bei uns neu einsteigen. Branchenkenntnisse müssen wir eh lernen und uns hilft dann eher, deren Input der forschungsnahe Input aus den Hochschulen und Universitäten. Wunderbar. Nicola, wir kennen uns ja schon länger, du bist äh, Professorin für Sozioinformatik an der Hochschule Heilbronn, warst auch im KI-Fellowship-Programm, um KI-Campus-Lernangebote curricular zu integrieren. Ähm, Gerade nochmal aus deiner Tätigkeit ähm, ähm, an der Hochschule Heilbronn, welche Bedeutung kommt insbesondere den Hochschulen zu, hier in der Region, auch darüber hinaus, um die Tech-Kompetenz, die Innovationskraft zu fördern und welche Schwerpunkte sind dir dabei insbesondere wichtig? Danke. Ja, also ich freue mich natürlich erstmal zu hören, dass unsere AbsolventInnen direkt einsatzfähig sind. Das ist natürlich etwas, was hart erarbeitet ist, um das mal so zu sagen. Also es ist zum einen natürlich das Thema neue Technologien, aber auch Arbeitsweisen und Prozesse und so weiter, wo wir wirklich, wirklich schauen, dass wir, dass wir auf dem Stand der Technik sind und die Innovationskraft wirklich sofort dann auch beflügeln können. Also wir haben ja als, als Hochschulen im Prinzip drei Leistungsbereiche. Das ist natürlich primär mal die, die Lehre, aber es ist eben auch die Forschung auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, das Thema Third Mission, also Transfer, tatsächlich auch, was in den letzten Jahren ja an, sehr stark an Bedeutung gewonnen hat. Und äh, wenn wir uns da die Lehre zunächst mal angucken, da ist es tatsächlich so, dass wir ähm, schon lange, als ich vor, vor 20 Jahren an die Hochschule kam, hatten wir auch schon der Veranstaltung KI, aber das ist natürlich jetzt nochmal in den letzten Jahren mit einer ganz anderen Dynamik ausgestattet und auch mit viel mehr Ressourcen ausgestattet. Also wir haben ja ähm, hier auch wirklich ähm, eigene Professuren, dann für Cybersecurity hatten wir gerade oder eben auch künstliche Intelligenz, ja auch dann in Zusammenarbeit ähm, mit den mit den Unternehmen. Ähm, wir haben, wir haben Ver, Veranstaltungen zum Thema künstliche Intelligenz natürlich natürlich in den Informatikstudiengängen, im, im Software Engineering, im Games Engineering, in der Medizininformatik, in der Wirtschaftsinformatik. In den Ingenieurswissenschaften, aber auch in Studiengängen, wo man es gar nicht so vermuten würde. Das heißt, wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt jetzt in der Lehre zu dem Thema. Wir haben mit der, der School for Artificial Intelligence jetzt angefangen, wirklich das auch zusammenzuziehen und daraus eigene Angebote zu machen. Das heißt, wir haben jetzt einen Studiengang, der, der jetzt losgeht zum Thema KI, der wirklich interdisziplinär aufgestellt ist, interfakultät und das Thema zusammenbündelt, werden da dann in Folge auch Weiterbildungsstudiengänge anbieten, um das entsprechend auch nach außen zu tragen, weil das ist so quasi die mittlere Säule. Wir haben auf der einen Seite dann eben die Forschung mit den, mit den Laboren, mit den Instituten, mit den äh, Projekten, die wir einfach haben an, ähm, zum Thema KI mit ganz, ganz verschiedenen Ausrichtungen, also sowohl, ähm, sowohl sehr, sehr technisch als auch äh, bezogen auf das Thema, ähm, auf das Thema ähm, Kompetenzen. Wie können Kompetenzen gematcht werden, haben wir Forschungsprojekte? Wie können wir ähm, KI nutzen, um, um äh, Spiele zu entwickeln, die dann auch tatsächlich Gutes für die Gesellschaft tun, das Thema Bildverarbeitung und so weiter. Also denke, das ist die, die Forschungsseite, die sehr stark dann natürlich auch die Lehre beflügelt und die andere Seite aber dann natürlich auch diese Transferseite, diese Netzwerkseite, wo wir durch die Hochschulen hinweg eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt sind, wirklich auch mit den, Organ also mit den Unternehmen zu arbeiten. Das ist ja so das eine, ne? da wirklich am Puls der Zeit zu sein, auch in intensive Kooperationen zu haben, in Arbeiten, in Abschlussarbeiten, in Laborarbeiten, ähm, aber auch entsprechend ähm mit der, mit der Öffentlichkeit möchte ich mal sagen, ich denke, das ist ja auch ein Punkt, wo heute schon drüber gesprochen wurde, wie wichtig das eigentlich ist, hier hier alle mitzunehmen, um hier auch nicht eine zu starke Polarisierung in der Meinungsbildung zu haben, mhm. sondern da ähm, tatsächlich ähm, tatsächlich Teilhabe zu ermöglichen, tatsächlich zu schauen, ähm, dass, dass alle auch ein Verständnis dafür haben, also wir haben ja morgen die Eröffnung des Urban Innovation Hubs wo wir ja auch alle ähm, dabei sind, einfach zu zugänglich und, und ähm, leicht verständlich darstellen wollen. Ähm, worum geht es hier eigentlich? Äh, EPI, künstliche Intelligenz. Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Also mit dem konkreten Leben. Und ähm, was, was vielleicht noch von der ähm, von der Lehrerseite wichtig ist, ist, dass wir jetzt tatsächlich auch hochschulübergreifend in der in der Regio-Winkelförderung mit ähm, AI Tracks heißt das ähm, tatsächlich ähm, das Thema das Thema Ausbildung und aber auch Fortbildung, also Lehre, akademische Lehre und auch berufliche ähm, berufliche Weiterbildung dann entsprechend nochmal auf ganz andere Beine stellen, um da wirklich gut aufgestellt zu sein für die ähm für die Region, ähm, weil das natürlich in der in der Dynamik und der Innovationsfähigkeit, die hier ist, die müssen wir auch irgendwie auf die Straße bringen. Und da sind natürlich ähm, die, die, ähm, die, die Studierenden, aber auch die Menschen in den Organisationen Schlüssel dafür, die ja auch weiter äh, gebildet werden müssen oder mhm. sich weiterbilden ähm, können müssen. Mhm. Wunderbar. Noch kurz, ihr beiden sitzt ja schon so schön zusammen. Wir hatten vorhin das Thema Transfer äh, mhm. bei der Eröffnung und so die Frage Geschwindigkeit, Sprache, passt das? ja? Und Praxisorientierung, Jan, hattest du gesagt, ihr braucht ja relevante Forschungsergebnisse. Ihr habt ja eigentlich ein sehr schönes Modell. Ähm, ihr habt ja einen ehemaligen Mitarbeitenden quasi, der Prof geworden ist, nee, äh, genau. bei euch an der Hochschule genau. Heilbronn, aber gleichzeitig ja noch einen mit einem kleinen Stundensatz, aber bei euch weiterhin äh, in der Beschäftigung ist. Das ist doch ein wunderbares Modell, oder was sagt ihr dazu? Das ist super. Ne? Also ich denke, das ist genau das, wie wir wirklich eng zusammenarbeiten ja. können, wie wir das auch sicherstellen langfristig, wie wir auch Vernetzung dann untereinander herstellen. Ne? Das ist ja der ja. Alex Windberger, der jetzt bei uns in der, in der IT ist und teilweise eben noch bei IDS bei weiterarbeitet und dann ähm, in, in alle Richtungen wichtige Impulse auch bringen mhm. kann. Ne? Und so Modelle wirklich an, an vielen verschiedenen Stellen denke ich, ist, ähm, ist was, was ja dieses, also der Ökosystem Gedanke ist ja ein bisschen überstrapaziert hier mittlerweile, wenn man mich fragt. aber eigentlich ist es ja wirklich genau diese Form von Vernetzung, von der wir dann äh, profitieren alle und wo wir wirklich einen Schritt weiter kommen. Ich mhm. denke, beide Seiten profitieren davon. Zum einen bekommen wir als Unternehmen frühzeitig mit, wo entwickelt sich die Forschung hin, wo geht die Hochschullehre hin. Auf der anderen Seite bekommt die Hochschule viel, viel schneller mit, was wollen eigentlich die Unternehmen? Was ist das für uns Wichtige im Alltag? Und äh, wo geht unsere Entwicklung hin? Und ja. das ist so dieser Austausch, den ich sehr, sehr relevant und ähm, wichtig finde. Absolut. Also ich denke, da ist ja auch wichtig, mhm. wir haben ja jetzt ähm, eine ganze Reihe von Formaten, mit denen wir das eigentlich auch wirklich bespielen und und äh, versuchen jetzt auch mit dem KI-Bundesverband, tatsächlich das Thema KI in der Praxis. Ähm, das haben wir ja an ganz verschiedenen Stellen, KI-Dialog, wo wir ähm, wo wir wirklich versuchen, dann auch mit dem, mit dem viel besagten Mittelstand zu schauen, was sind denn eure Use Cases? Wie kann, da, wie kann da eine Kooperation aussehen? Wie kann da Angst genommen werden? Wie kann da, können da Dinge auch verständlich gemacht werden, so dass alle ihren ihren Platz auch entsprechend finden können und daran auch teilhaben können und mitmachen können? Ja. Wir kennen uns ja durch die äh, Zusammenarbeit im KI-Campus Hub Baden-Württemberg ja einfach sehr gut. Mit der Hochschule Heilbronn habt ihr das tolle Projekt äh, Fair Impact äh, mit reingebracht. Wie tragen die Aktivitäten und Angebote des KI-Campus Hub Baden-Württemberg dazu bei, die KI-Qualifizierung in der Region Heilbronn-Franken zu stärken? Also natürlich in ganz vielfacher Hinsicht, das muss man natürlich einfach mal sagen. Ähm, und jetzt auch bevor wir zu dem Hub speziell kommen, denke ich, ist ja einfach nochmal dieses Thema der KI-Campus an sich und die Möglichkeiten, die da drin liegen, auch einfach Dinge rauszunehmen. Also ähm, wir haben ja eben schon gehört, die die, ähm, die Aufgabe des, des orchestrierenden Menschen mit der KI. Wenn wir da jetzt noch mal gucken in die Lehre, dann ist das natürlich etwas, was wir auch in unserer Lehre ganz, ganz deutlich spüren, dass wir halt bestimmte Dinge nicht mehr äh, vermitteln brauchen oder können oder so, sondern dass es wirklich darum geht, Lernprozesse äh, zu organisieren, zu orchestrieren, Lernszenarien zu schaffen, und ähm, da spielen natürlich, ähm, da spielen natürlich zum Beispiel die KI-Campus-Angebote jetzt an sich schon eine ganz, ganz wichtige Rolle, ne? da einfach ähm, das zu haben und da auch Teile rausnehmen zu können, Flipped Classroom, Blended Learning und, und und so das Thema Personal Learning Environment. Also wirklich für für eine individualisierte Lehre ist das natürlich ein wunderbares, eine wunderbare Plattform. Ich war, wie du gesagt hast, ja auch in den Fellowship dann mit dabei, wo wir ja dann auch nochmal die Möglichkeit hatten, da neue Modelle für zu entwickeln, uns auch zu vernetzen untereinander. Also es ist ja tatsächlich auch für die Hochschullehrenden zum einen, zum einen technischer Challenge, der gerade ist, aber wirklich dieses, dieses, wie gestalten wir Lernprozesse in Zukunft eigentlich so, dass wir, dass wir das, was auch die KI ja jetzt alles möglich macht, maximal nutzen, ist etwas, wo wir uns ganz stark mit beschäftigen. Wenn wir dann jetzt zum KI-Campus ähm, hier in, in Heilbronn oder in Baden-Württemberg ähm, entsprechend kommen, da ist es ja so, dass wir einfach durch, durch die Aktivitäten, die wir jetzt anstoßen, das Thema, das Thema Praxisorientierung, das Thema ähm, also ich habe ja das Projekt Fair Impact, wo es darum geht, wie müssen, äh, müssen KI-Gestaltungsprozesse sein, damit sie auch sozial verantwortlich sind, damit sie fair sind zum Beispiel, ähm, wo, wo ja in gewisser Weise, wir haben ja eben schon gehört von dem von der Frage, welche Werte vertreten wir für Europa? Ne? Also wie gehen wir damit KI um, was auch damit zu tun hat, was tue ich als Individuum, ähm, wie gehe ich damit um? Aber dazwischen, quasi zwischen Europa und zwischen mir als Individuum liegen ja dann, genau diese Unternehmen und die Teams in den Unternehmen, die die KI entwickeln und da einfach mal hinzugucken, wie muss das gestaltet werden, sodass hier auch im Endeffekt eine KI hinten rauskommt, mit der wir alle gut leben können und zwar wirklich gut leben können, also die wirklich das Leben besser macht, ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, da ist jetzt unser, unser Hub hier, wo wir ja dann daraus jetzt aus dem Thema Fair Impact Lernmodule machen, wo wir über Geschäftsmodelle nochmal Lernmodule machen, wo wir uns über das Thema, wie müssen Kompetenzen aussehen, über das Thema Handel und KI wirklich dann das in konkrete Lerneinheiten gießen. Das ist natürlich auch nochmal etwas, was, was denke ich, sehr nützlich ist, was Spaß macht, was einfach nochmal die Gelegenheit gibt, sich an, an konkreten Dingen zu vernetzen und da tatsächlich auch mit den, mit den Unternehmen zu gucken, was können die eigentlich gebrauchen. Also darum geht es ja bei dem Hub primär wirklich zu gucken, was, was brauchen wir hier, so ein kleines Reallabor zu schaffen, dass die Dinge, die wir dann auf die Plattform bringen, auch vorher ausgetestet worden sind. Mhm. Dass es wirklich das ist, was gebraucht ja. wird. Stichwort Netzwerk mit Unternehmen. Äh, Markus, ich schaue dich an. Du bist Partnermanager bei der 42 Heilbronn. Ihr habt ja wirklich ein ganz spezielles, tolles Modell. Und ihr arbeitet ganz eng mit den, mit den Unternehmen, mit eurem Partnernetzwerk zusammen. Kannst du das Partnernetzwerk einmal hier, gerade weil es ja sehr regional ist, kurz umschreiben, welche Branche, Unternehmensgröße und so weiter. Und wie arbeitet ihr zusammen? Genau, Britta, du hast ja schon gesagt, wir sind nicht diese klassische Hochschule, wir sind nicht akkreditiert, ähm, wir sind offen für alle, der einzige Zugangsvoraussetzung ist, wir müssen 18 Jahre alt sein und ähm, ja, wir haben im Juni 2021 äh, eröffnet und seitdem ähm, ein Partnernetzwerk von 60 Unternehmen aufgebaut, aber nicht wirklich so, dass wir auf die Unternehmen bewusst zugegangen sind und gesagt haben, hey, guck mal, hier sind wir, wir brauchen Praktika, wir brauchen äh, Unterstützung von euch, sondern die Unternehmen sind vielmehr auf uns zugekommen. Und äh, das Netzwerk wächst auch äh, stetig. Ich führe in der Woche sogar mit drei Unternehmen äh, Gespräche, die gerne Partner mö werden möchten bei der 42er PRON. Ähm, ja, das Partnernetzwerk umfasst eigentlich so den, den typischen Querschnitt, den wir hier in der Region in Heilbronn-Franken auch haben. Unser Fokus ist da schon ähm, auf der Region auch. Ähm, wir haben circa ähm, 80 Prozent der Unternehmen kommen aus dem Umkreis von 75 Kilometern und äh, 50 Prozent sind Großunternehmen und äh, die andere Hälfte teilt sich auf. 50-50 in Mittelständler- und Kleinunternehmen. Wir sind da ja komplett offen, jeder, der auf uns zukommt, hat die Chance. Es muss natürlich vom Mindset her passen. Wir wünschen uns Unterstützung, wir wollen so nah wie möglich mit unseren Partnern an der Wirtschaft auch dran sein. Wir haben eben diesen akademischen Anspruch, den ihr habt, nicht. Aber eben wir wollen die Leute ausbilden, fit machen für die Industrie. Und äh, das bildet mir einmal ab über das Curriculum, das, das die 42 anbietet, aber zum anderen eben durch Kooperationen mit Partnern, die bei uns äh, Workshops, Learning Journeys, Talks und verschiedene Formate anbieten. Und, und aus, ähm, Jan, du weißt es ja, wir haben schon einen Studenten bei euch auch untergebracht. Genau, ne? ja. Vielleicht kannst du ja mal sagen, was, was so der Unterschied ist für in, in deinem Empfinden zwischen einem typischen Studenten von der Hochschule Heilbronn zum Beispiel und der 42 Heilbronn. Die Art, in der gelernt wird in der 42, ist eigentlich eine völlig andere. Es geht viel praxisorientierter ran. Hat beides seine Vor- und Nachteile, denke ich. Und ich denke, beides hat auch seinen Platz in der Bildungslandschaft. Aber wir, wir hatten es, glaube ich, gerade vorhin ähm, in der Pause ganz kurz davon. Wir brauchen nicht nur Leute, die forschen und die Dinge weiterentwickeln, sondern wir brauchen Leute, die, die das was tun. Mach. Und gerade in der Entwicklung ist so ein Tun natürlich ja, es ist schon auch Weiterentwicklung, aber so diese, wie, wie soll man das richtig gut ausdrücken? Also, die, die Praxisorientierung einfach mal hingehen, die Art Probleme zu lösen, ist in der 42 deutlich andere. Und äh, von daher sehe ich auch für beides auf jeden Fall eine Relevanz im ja. Unternehmen. Ja. Ja. Nochmal zurück zu dir, Markus, ich entlasse ja. dich nicht. <lacht> ihr seid im guten Dialog mit dem, mit dem Unternehmensnetzwerk und ihr habt ja letztens eine tolle Umfrage gemacht, nämlich welche Einstellungsvoraussetzungen brauchen, äh, äh, sollen die, äh, äh, zukünftigen Mitarbeitenden quasi mitbringen, damit sie in den Unternehmen starten können. Kannst du einmal kurz die Ergebnisse dieser Umfrage ähm, kurz mal darstellen und dann auch noch mal erläutern, inwieweit das für euch jetzt auch relevant ist, um eure Bildungsangebote ähm, nochmal zu, zu gestalten, vielleicht auch sogar nochmal umzuentwickeln, weiterzuentwickeln? Genau, Nicola, du hast es ja schon erwähnt, die Umfrage hieß interessanterweise am Puls der Zeit und genau da wollten wir auch sein und haben mal diese Frage gestellt, was sind denn so diese drei Einstellungskriterien, die, die, die für euch total wichtig sind, was, was möchtet ihr denn haben? Und interessanterweise natürlich ist unser Netzwerk, man hat das, Also ich habe es gerade schon gesagt, eben äh, aufgrund von Großunternehmen, Mittelständlern, ganz verschiedenen Industrien sehr divers aufgestellt und so waren auch die Antworten tatsächlich. Die, äh, die Unternehmen, jeder braucht eigentlich was anderes. Es gibt praktisch jede Programmiersprache, die irgendwo mal untergekommen ist, ist, ist in den Antworten vorgekommen. Ähm, es ging von Soft Skills über Hard Skills und so für uns, die Message daraus war eigentlich, man kann so spezifisch gar nicht ausbilden, dass man sagt, hey, es gibt diesen 1, 2, 3 Skills, die man äh, irgendwo äh, vermitteln muss, um die Leute fit zu machen für den Job. Es geht vielmehr um, um Soft Skills. Heutzutage fängt es bei Datenschutz vielleicht schon an. Ja, ähm, das, das führt sich fort in ganz normales cb training äh, dass jeder mal äh, irgendwas über agiles Projektmanagement äh, gehört hat und aber auch dann ähm, ganz äh, ganz, ganz äh, spezifisch eben noch mal dann äh, reinzugehen und zu sagen, okay, wo können wir noch mal ansetzen? Wir wir bieten schon viele Workshops an. Wir bieten verschiedene Zertifizierungen über Partner an äh, für unsere Studierenden. Das ist immer für, ein, äh, für einen gewissen Anteil der Studierenden da. ja wir wollen einfach unser Curriculum nochmal mal dahingehend anpassen, dass wir sagen, hey, in welchem Stage bist du in dem Curriculum und welche Skills, welche Soft Skills musst du denn mitnehmen? Und das, das Hauptsächliche, und das ist ja genau das, was wir in unserem Curriculum versuchen zu vermitteln, ist das Lernen lernen, sich Dinge selber beizubringen, ähm, schnell äh, eben sich einarbeiten zu können in verschiedene Herausforderungen. Und Jan, du hast es ja auch schon gesagt, es ist eben... Äh, es ist so eine schnelle Entwicklung, die wir derzeit haben. Man kann da einfach gar nicht so, so speziell immer dran sein. Vor allem eine Hochschule, glaube ich, wo halt so eine Anpassung an, an das, was die Wirtschaft eben gerade verlangt, noch, noch viel länger dauert wie bei uns. Wir können noch relativ spontan reagieren, aber trotzdem wird es nie genau das sein, da sich die Studierenden ja auch erst im Laufe des Studiums entscheiden oder dieses Grundstudiums, das wir auch haben, des Curriculums. in welche Richtung möchte ich gehen? Man kann das so gar nicht vermitteln. Mhm. Wahnsinn. Miriam, du bist AI-Community-Managerin bei Applied AI. Was zeichnet Applied AI als Bildungsträger zur Stärkung der KI-Innovationskraft aus? Und wie versteht ihr eure Rolle innerhalb des hier entstehenden KI-Innovationsökosystems? Also KI in die Anwendung zu bringen, ist schon ein sehr gutes Stichwort. Das ist nämlich unser Ziel des Unternehmens, das Ziel von Applied AI. Wir haben wir schon viel darüber gesprochen, dass natürlich über KI zu sprechen schön ist, aber es muss auch irgendwie konkret werden in den Unternehmen. Und wir von Applied AI sehen da häufig in den Unternehmen folgende Szene, dass die Unternehmen sich anfangen damit zu beschäftigen, aber häufig das nicht äh, schaffen zu skalieren und wirklich ähm, gewinnbringend dann auch ähm, anzuwenden. Von daher haben wir bei Applied AI verschiedene Angebote. Wir haben eigentlich zwei Organisationen, das heißt, wir haben einmal eine GmbH, eine äh, Initiative, die ganz konkret mit Unternehmen zusammenarbeitet und sie unterstützt in dieser KI-Reise. Wir haben so ein AI-Maturity-Tool zum Beispiel. Da wird erstmal geschaut, wie weit sind denn die Unternehmen auf ihrer Reise und wo brauchen sie da Unterstützung. So sind wir gestartet und haben dann gemerkt, okay, unser Herz schlägt eigentlich größer. Wir wollen nicht nur diese einzelnen Unternehmen irgendwie unterstützen, sondern wir, sollen, wir wollen gerade in Deutschland, in Europa, die KI-Innovationsfähigkeiten unterstützen und haben eine gemeinnützige Organisation gegründet, zusammen mit der Dieter-Schwarz-Stiftung Mitte letzten Jahres und bieten innerhalb dieser gemeinnützigen Stiftung, also gemeinnützigen Organisation, bieten wir hochqualitativen Inhalt, vor allen Dingen für Professionals. Das haben wir auf ganz verschiedenen Ebenen, das heißt, wir haben Verschiedene Schulungen, wir haben Kurse auf dem KI-Campus zum Beispiel, zum Teil auch Einführung in die KI-Elements of AI und bieten da ganz viele verschiedene Kurse an für Professionals. Das heißt, für die, die im Unternehmen wirklich dann auch verantwortlich sind, dafür die KI in die Anwendung zu bringen. Wir haben verschiedene White Paper zum Beispiel, also so 10-15-seitige bis 15 -seitige Berichte zu bestimmten Themen. Wir haben ganz verschiedene Tools. Wir haben zum Beispiel so eine deutschland äh, AI-Startup-Landscape oder so eine European-Startup-Landscape, ähm, wo wir verschiedene Startups zum Beispiel aufgreifen, die in Deutschland sitzen, um auch die Startups mit den Mittelständlern zum Beispiel ähm, zusammenzubringen. Das heißt, da unser Bildungsauftrag ist relativ vielfältig und wir ähm, versuchen da immer gerade auch unsere Expertise aus diesen Unternehmens zusammen, also aus den Unternehmenskooperationen zu nutzen, um das der breiten Masse und auch eben Mittelständlern dann zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ähm, nun haben wir häufig das Zitat, wenn wir gerade in KI-Diskussionen nee, KI sind äh, mit dem Blick äh, in die internationale Landschaft, da sagen ja viele Menschen in Deutschland, haben wir vielleicht den Zug sogar verpasst äh, und in Europa, wir sind einfach viel zu spät dran und wir, häng, wir hinken hinterher mhm. und die Frage ist ja immer, wie können wir gerade auch nochmal im internationalen Diskurs eigentlich ein USP formulieren, gerade für die, für die europäischen Modelle und, und Innovationsökosysteme. Mhm. Kann die Bildung hier in Deutschland, Heilbronn, Europa, mhm. kann das ein USP werden, die Bildungsökosysteme unterstützend in einem KI-Innovationsökosystem im internationalen Wettbewerb? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Bildung ist da ein sehr großes und sehr wichtiges Element, da unterstützen wir schon in ganz verschiedenen Bereichen. Ich sehe jetzt zum Beispiel gerade im europäischen Kontext sind halt verschiedene Herausforderungen, die auch auf uns zukommen. Also vorher wurde auch der European AI Act, also diese KI-Regulierung der Europäischen Kommission angesprochen. Da sind wir ganz aktiv dabei, auch mit den Policymakern zu sprechen und gerade so eine Stimme zu sein des Mittelstands oder der Unternehmen, die es eben betrifft um da auch entsprechend mit Einfluss nehmen zu können, dass wir in Europa nicht noch weiter abgehängt werden. Aber Bildung sieht auf jeden Fall zentral an, auch die Tools zu bieten, die Ressourcen, aber gerade auch die Talente auszubilden, um da entsprechend eben entgegensteuern zu können. Und du hast ja in einer schönen Forschungsarbeit dich da sehr stark mit beschäftigt, wie Bildung ja auch Vertrauen in KI liefern kann. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein paar Sätze sagen. Also ich habe promoviert im Bereich ähm, KI-Vermarktung, sage ich mal. Das ist so eine Schnittstelle zwischen den Unternehmen und den Kunden gewesen, weil viele entwickeln KI, denken dann, okay, diese technische Innovation, die reicht ja schon. Die müssen ja schon begeistert sein, die Kunden, weil das ist ja meine Innovation. Und da haben wir gerade in der Wissenschaft gesehen, dass es da so eine Resistenz gibt gegenüber KI. Es gibt Angst. Was ist es? Wie verwende ich das? Und äh, was macht es überhaupt? Weil es teilweise auch so Blackbox-Modelle sind. Und da habe ich geforscht, okay, woran liegt denn das? Warum wird KI so schlecht akzeptiert? Also da gab es zum Beispiel eine spannende Studie im Medizinkontext. Da hatten die Probanden, Experimentalteilnehmer, so die Wahl zwischen einem medizinischen Arzt, der war so zu 85 Prozent korrekt, und einer medizinischen KI, die war so 95 Prozent korrekt. Und die, viele haben halt diesen Arzt genommen. Und ich habe mich gefragt, okay, so kognitiv macht es ja nicht so viel Sinn. Warum soll ich was nehmen, was... 85 Prozent richtig liegt, wenn ich was haben kann, was 95 Prozent richtig liegt, und habe gerade da gefunden, dass das emotionale Vertrauen in die KI da so ausschlaggebend ist. Und es war total spannend, weil dieses emotionale Vertrauen wieder durch Bildung beeinflusst werden konnte. Also gibt es ein schönes Zitat von der Marie Curie, die sagt, was wir zu verstehen gelernt haben, das fürchten wir nicht mehr. Und genau, ähm, das war so auch so eine Zusammenfassung von meiner Doktorarbeit eigentlich, dass desto mehr ähm, Menschen auch gebildet werden oder lernen, damit umzugehen, mit KI umzugehen, desto, ähm, desto einfacher fällt es einem, auch das zu akzeptieren oder auch da vielleicht das Potenzial zu entdecken und es deutlich gewinnbringender zu nutzen, als wenn man im Vorhinein schon sagt, okay, äh, das will ich nicht. Ja. Also sind wir eigentlich direkt an der richtigen Stelle, ja auch gerade mit dem KI-Campus und natürlich dann auch in der Kooperation, weil wir das KI-Wissen und die KI-Kompetenz natürlich verbreiten wollen. Und ja auch das große Thema ist KI in die Breite bringen, wie Nicola, du hast es vorhin auch schon mhm. gerade angesprochen. Ne? KI in die Breite bringen, ähm, alle sind ganz herzlich aufgefordert, natürlich hier Fragen zu stellen, die HeilbronnerInnen, die Baden-WürttembergerInnen und natürlich darüber hinaus und alle im digitalen Chat. Ähm, ich habe eine ganz relevante Frage, vielleicht ist das auch, brennt die auch dem einen oder anderen unter, unter den Nägeln. Wir hatten ja nur quasi fünf Stühler, ich wollte auch sitzen. <lacht> ähm, welche Akteure brauchen wir noch, fehlen in dieser Runde, um äh, diese KI Kompetenz, diese äh, die Strahlkraft der Region äh, äh Heilbronn äh, durch KI Kompetenzen nach vorne zu bringen? Wer fällt euch ein? Ah, Jan ich holt schon Luft. Mal, mal anfangen. <lacht> äh, ich habe es gerade vorhin ja schon ganz kurz angesprochen. Jetzt sitzen wir als, oder sitze ich als als Mitständler hier, als Vertreter des Mittelstands, aber schon eben aus einem sehr Softwaregetriebenen äh, Unternehmen kommend. Und wovon lebt die Region, wenn man mal anschaut? Wie ist die Region groß geworden? Viel Automobilbranche, viel Automobilzulieferer und natürlich die die großen Automobiler haben eine gewisse Größe. Muss man sagen, die haben genügend äh, Kapital und äh, Manpower, um auch das selber mitentwickeln und forschen zu können. Aber wenn man mal geht auf den, auf den Mittelstand, die Zulieferer, das sind die Maschinenbauer, die wir auch mit reinbeziehen müssen. Ähm, weil an denen, da arbeiten doch viele viele Personen in der Region. Und wenn wir die außen vor lassen, dann, geht so, dann, dann kann so eine Blase entstehen: so, ja, ja das sind die, äh, die Hochschulen, das sind die innovativen Unternehmen, die kümmern sich um, um, um KI, aber wir. Die eigentlich so die Region groß gemacht haben, werden völlig vergessen. Und das ist ganz, ganz wichtig, die in diese Diskussion mit einzubeziehen. Mhm. Nur in die Diskussion oder siehst du vielleicht sogar schon konkrete <lacht> Handlungsfelder? Also natürlich zu Beginn mal in die Diskussion, aber dann sind mhm. eigentlich die Organisationen, wie jetzt auch Applied AI, wichtig, um dann die Unternehmen zu unterstützen. Wie kann ich so eine Strategie bei mir im Unternehmen denn einführen? Mhm. Ja. Nochmal weit? Ja, Miriam? Also. Ähm kann ich nur unterstützen auf jeden Fall wir haben jetzt im Rahmen der ähm, unserer Zusammenarbeit mit uns Unternehmen auch also verschiedene Working Groups zum Beispiel ähm, da können auch Unternehmen wie jetzt BMW und Audi könnten zusammen an dem Thema arbeiten also kartellrechtlich auch abgesichert mhm. das haben wir in dem in der GmbH wir haben jetzt in der GMBH aber auch ähm, Formate wie zum Beispiel wir haben eine mit einer Konferenz zusammen mit der IHK Ende Mai. Dürfen Sie sich gern anmelden, KI für den Mittelstand. <lacht> ähm, da bringen wir zum Beispiel auch verschiedene Mittelständler zusammen oder auch Zulieferer mhm. gerne und bringen die in einen Dialog. Wir berichten zum Beispiel, wie verschiedene Mittelständler mit Startups zusammengearbeitet haben, sich KI-Kompetenz mhm. auch eingekauft haben und wollen da auch so ein bisschen Best Practices für alle bieten, auf jeden Fall. Sicherlich hilfreich. <lacht> Frage äh, wahnsinnig gerne einmal an unser Publikum adressieren. Ich übersetze es dann gerne auch für den digitalen Raum, dass es hörbar ist. Genau die Frage, die du gerade aufgeworfen hast. Ähm, wer fehlt euch da auf dem Panel da vorne noch? Nicht in Persona, sondern welche Disziplin oder welche Stimme? Oder, weil ich will das mit dem Fair nochmal aufgreifen. Es ging ja um faire Prozesse. Wer fehlt oder was fehlt? Irgendjemand dazu eine Stimme? Oder ein Gedanken oder sowas. Der Herr in der letzten Reihe, wir kommen und dann die Dame in der dritten. Nee, einer von euch geht, eine von euch geht nach hinten und gerne hier, wenn du so lieb wärst, in der dritten Reihe. Das Mikrofon, ja. Ähm, bitte. Ja, also wer ganz offensichtlich fehlt, sind die Lernenden, die Studierenden, die Schülerinnen und Schüler. Also wir reden wieder ganz viel über Bildung und über die, die da gebildet werden sollen und lernen. Aber sie sind leider nicht da und das fände ich großartig, wenn die auch eine Stimme hätten und dabei wären. Okay, vielen herzlichen Dank. Könnt ihr euch noch mal kurz melden, damit wir euch danach mit uns äh, mit euch vernetzen können. Wer von den Studierenden der äh, 442 ist hier? War eben die Rede davon. Okay, na ja, Hände hoch, traut euch. Wir brauchen euch. Okay, unter anderem sind noch andere Studierende hier, die ansonsten gerne auf dem Panel was sagen würden. Gut. Okay, vielen Dank für den Impuls. Wir haben noch eine Stimme. Ja. Ähm, ja, danke. Ähm, was ich mich gefragt habe ähm, eigentlich das war meine Frage, deswegen war es ein bisschen so gut eben mit dem Fair Impact. Was ich mich gefragt habe ist, was ist die, die Rolle von Ethik oder wie, wie kann also oder wie kommt Ethik in der Diskussion mit Innovation und wie wird das integriert, integriert? und zum Beispiel für mich, wären eine Aktoren eben so Organisationen, die, die kämpfen für Rechte mit Menschen mit Beeinträchtigung zum Beispiel oder für ähm, Gender Issues, das wäre vielleicht da für mich so ein Punkt, vielleicht ein Aktor, äh, der noch kommen dazu würde und ich wäre sehr interessiert, weil ich glaube, ein Ferienpakt ist schon drin. Übrigens, vielleicht. ganz kurz dieser Vielen Dank, Orian Wir hören ja morgen noch deinen äh, Vortrag genau zu diesem Thema und ich würde wirklich gerne äh, an dieser Stelle Nicola übergeben. Du hast da tolle Antworten. <lacht> genau, also die, die ähm, Frage ist immer noch, wer fehlt noch? Mhm. Also von, von daher denke ich, ähm, haben, wir, haben wir schon eine ganze, ganze Reihe von Personen, die fehlen. Also wenn wir uns angucken, wer ist denn wirklich im Endeffekt von, von KI und von all dem, was wir hier besprechen und so weiter betroffen, ähm, dann, dann haben wir einfach Menschen, die, ähm, die was weiß ich, aus der Pflege, aus, der, ähm, aus Berufsbildern, die einfach, ähm, die einfach da in Zukunft ähm, mit interagieren werden und ähm, heute hier nicht sitzen. Also das wäre so das eine. Aber im Endeffekt ist es ja wirklich einfach mal die Breite der Gesellschaft. Also wenn man sich da wirklich anguckt, wie sieht Teilhabe aus, wie kann man das auch organisieren, wie kann man auch äh, das Thema, das Thema Vergangenheit Geschlechtlichung, von von Technik, die wir ja immer noch haben, irgendwie in einer Art und Weise angehen, dass wir wirklich das Potenzial, was wir haben, auch schöpfen. Also auch ne, also das Fachkräfte ist so quasi die die praktische Seite. Die andere Seite ist natürlich wirklich die Frage, ähm, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wen wollen wir alles mitnehmen? Wie wollen wir das machen? Wie wollen wir das machen? Und da brauchen wir eben ähm, wirklich eine Partizipation auf, auf, breiter, auf breiter Ebene. Und da... Ähm, gibt es auch schon eine Reihe von Initiativen, aber dieses wirkliche Mitsprechen dann auch an den entscheidenden Stellen, denke ich, können wir noch besser organisieren. Ne? Also ähm, Da geht es ähm, um, um auch, auch Diversität im Alter, eine ältere Menschen, aber auch ganz junge Menschen. Also wenn wir uns angucken, wir haben ja mit, ähm, mit Make it Real ein Projekt, wo wir in die Quartierszentren gehen, um da für Mädchen mit Migrationshintergrund ähm, nochmal speziell diese Zielgruppe anzusprechen. Ich denke, davon könnten wir noch sehr viel mehr haben, um einfach dafür zu Sorgen, dass wir, dass wir auf breiter Basis eine Partizipation haben und eine Mitsprache in diesen wichtigen Themen. Mhm. Wir fragen uns gerade, wer soll dabei sein? Ich könnte auch noch ganz viele Akteure aufzählen und auch bei den Schulen angefangen und bei den Vereinen, die sich hier organisieren. Ich glaube, wir haben wirklich noch viel zu bereden, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Die Frage ist dann nochmal, wenn man die Wer-Frage beantwortet hat, wie wollen wir uns denn jetzt eigentlich mal organisieren? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es manchmal so, wenn wir über KI, über Tech reden, auch über Start-up. Ähm, es sind sehr ähnliche Initiativen, viele ähnliche Projekte, die äh, innerhalb einer Region äh, äh, und, unterwegs sind. Wie kriegen wir das eingesammelt? Wie kriegen wir da eine Transparenz hin? Weil das Ziel sollte ja sein, nicht nebeneinander herzulaufen und jeder erfindet seinen Rat, sondern ja synergetisch zusammenzuwirken. Wie können wir uns da gut organisieren? Markus, hast du eine Idee? Ja, ich glaube, es gibt schon äh, viele Initiativen in Heilbronn. Ähm, ich nenne mal den KI-Salon zum Beispiel, ja, der eine Initiative ist, ja. äh, auch von der 42 Heilbronn und von der Dieter-Schwarz-Stiftung, aber auch von der Hochschule Heilbronn. Ähm, und äh, wo viele Beteiligte sind, wo Unternehmen zusammen, oder Leute von Unternehmen zusammenkommen, aber auch Bürger, äh, die Stadt Heilbronn, ähm Leute, die einfach Interesse haben, äh, die KI oder an, an KI teilzunehmen, die niedrigschwelligen Zugang suchen. Ja, äh, wo man eben auch, und das ist genau das, also das wäre auch so ein bisschen meine Antwort gewesen, mir fehlt hier, sind eigentlich genau die Studierenden und es sind aber auch die Bürger. Ja, und ich glaube einfach, der die muss man mitnehmen, und da sind solche Formate, die einfach nicht nur Experten oder auf einer höheren Level stattfinden, sondern die eben jeden mitnehmen können, aus den äh, Eigeninitiativ Dinge heraus entstehen können. Die sind total wichtig, und äh, die, die glaube ich, würden oder werden auch eben ähm, so, solche Netzwerke bilden, die dann auch wirklich was bewirken und was verändern können. Mhm und eben auch diese Ängste zu nehmen, die ja auch vorhanden sind. Ja. Ich meine, also ich höre das sowohl äh, aus, aus äh, Firmen, aus, aus, ja, ja. aus der Wirtschaft heraus, dass es da ja auch, dass man bestimmte Dinge eben auch berücksichtigen muss. Gibt jeder, ähm, jeder, der in der Firma arbeitet, alles in JetGPT ein, hat irgendwann JetGPT die Antwort auf meine Innovation, die ich geschaffen habe als Unternehmer. Aber genauso eben äh, Bürger, die einfach ähm, und ich glaube, ja, so KI-Salon eben Kunst niedrigschwellig äh, zu, oder KI niedrigschwellig äh, zugänglich zu machen, ähm, auch Leute ausprobieren zu lassen, anfassen zu lassen, auch schon Kinder mitzunehmen. Also ich zum Beispiel gehe mit meinen Kindern immer aufs KI-Festival, was auch die 42 äh, veranstaltet. ja, Und die sind total begeistert, weil die einfach das anfassen können. Die können was mit KI machen. Äh, die wachsen mit auf. Die, die, die sehen einfach, hey, wie kann ich denn auch oder was ist denn KI? Wie entsteht denn diese... Diese KI, äh, wie, wie, wie wird die gelernt? ja? Und dieses Verständnis, das muss man einfach, also Nicola, wie du es gesagt hast, also eben dieses Wissen, Bildung äh, zu vermitteln, um eben Zugang zu KI zu bekommen. Mhm. Das ist, glaube ich, der, der Weg, den man gehen kann. Genau, KI-Festival, ich glaube 1. Juli, 2. Juli, auch ja. meine Kinder sollen kommen, ja. <lacht> nach Heilbronn kommen. Aber nochmal inhaltlich, nochmal ganz kurz zurück zu der Frage, wenn wir über diese doch ähnlichen Projekte, Bestrebungen äh, äh, sprechen, wie können wir vermeiden, dass wir hier äh, Doppelarbeiten machen, insbesondere wenn wir so nah beieinander sind wie in der Region hier in Heilbronn? Also ich finde es das Schöne, dass wir hier in Heilbronn so viele Initiativen haben, die auch so proaktiv sind und so mutig vorangehen und einfach Macher sind. Es finde ich total schön, hier im Ökosystem zu sehen, auch wie schnell sich jetzt Dinge entwickeln, was für neue Angebote es gibt. Ich finde, wir brauchen auch diese Vielfalt, weil gerade auch das Thema Bildung ganz viele Schichten und. Äh, ganz viele verschiedene Zielgruppen umfasst, also von Kindern bis zu Professionals, von also es ist ja alles dabei und ich glaube, was wir vor allen Dingen als Institution oder Bildungsanbieter ähm, schaffen müssen, ist auch diese Transparenz zu schaffen nach außen hin, also ein bisschen auch als Hausaufgabe für uns, mhm. so transparent zu sein, dass die anderen auch unser Angebot wahrnehmen und diesen Markt auch ein bisschen auszusetzen und auszuloten auch gegenseitig, okay, Mensch, ihr macht ganz ähnliche Sachen wie wir, lass uns kooperieren. Und da diese Transparenz selber zu schaffen, auch mit der Sichtbarkeit und dann eben auch offen sein für Kooperation, finde ich extrem wichtig in dem Kontext. Mhm. Ich denke, gerade so Initiativen wie die Wissensstadt oder die Startup City mhm. Mhm. sind dann sehr, sehr wichtig, um das ein bisschen zu zu koordinieren, weil halt doch viele Player irgendwie drin rumspielen und dass eben genauso was nicht passiert, dass irgendwie parallel die gleichen Tätigkeiten nicht getan werden und das ist schon ineffizient, weil wir könnten so eigentlich viel mehr vielleicht erreichen und gerade Transparenz finde ich da schon sehr, sehr wichtig, um nicht eine ja, so eine kleine, elitäre Gruppe zu sein, die sich mit dem Thema beschäftigt, sondern gerade auch das KI-Festival ist extrem wichtig, um Bürgerinnen und Bürgern das Thema nahezubringen, die sich vielleicht im Alltag nicht damit beschäftigen, weil das hat doch einen Impact, perspektivisch auf ihr Leben, ob man es will oder nicht. Es wird kommen irgendwie. Und äh, wir arbeiten mit, mit Herstellern von Robotern zusammen, die schon äh, die Wände streichen können. Und jetzt sagt man, Handwerk ist noch ein relativ sicherer Job. Gehe ich auch davon aus. Aber das wird sich auch in 10, 15 Jahren sicherlich sehr, sehr stark verändern. Und da müssen wir jetzt schon einfach Aufklärungsarbeit leisten, dass die Leute nicht Angst davor bekommen und sagen, lieber will ich mich gar nicht damit beschäftigen, könnte durchaus gefährlich. werden. Mhm. Ich glaube, wir brauchen auch beides. Wir brauchen einerseits so institutionalisierte Austauschformate in Form von Workshops oder so. Wir brauchen aber auch diesen informellen Austausch. Also ich kann es ja. jetzt aus meiner Erfahrung zum Beispiel erzählen. Ich war auf so einem äh, Networking-Event, habe zum Beispiel die Professor Wienbrauch kennengelernt, <lacht> den Professor Jans von der DHBW. Dann haben wir uns ganz spontan zusammengetan und gesagt, Mensch, lass uns doch KI erlebbar machen für die Studenten und haben zusammen KI-Planspiel entwickelt mit den Studenten. Das sind also ganz schöne Projekte, die entstehen können, auch wenn man einfach vor Ort ist, präsent ist auf den Events und ähm, ja einfach offen ist auch für Kooperation und äh, Synergien. Mhm. Also ich glaube, man muss auch unterscheiden. Manche Sachen machen durchaus Sinn, dass man sie doppelt und dreifach macht. Ne? Und das Ich Beispiel? glaube, das wäre das wär quasi das Wichtige, das zu, das zu unterscheiden. Ne? Wo brauchen wir Strukturen? Wo müssen wir wirklich äh, gucken, dass wir dass wir koordiniert arbeiten? Und wo ist es vielleicht auch gewollt, dass wir Dinge, ähm, also so nach dem Motto, mache, mache viele Feuer und, und dann hast du wirklich hinterher ein schönes Licht. Ne? Dass wir einfach ähm, vor, vor Ort in den verschiedenen Communities, die wir ja auch haben hier, ähm, in Heilbronn in der Umgebung Dinge, Dinge immer wieder tun und gemeinsam tun und, und für, die jeweiligen, für die jeweiligen Personen auch tun. Ich denke, das müssen wir einfach gucken, wie, was ist was. Und, und das ist ja dann so systemtheoretisch so. Es gibt ja dann immer solche seltsamen Attraktoren, die dann hochgespült werden. Und ich glaube, das wird hier auch irgendwann passieren, aber im Moment Genieße ich das eigentlich auch noch, dass wir, dass wir dieses Dezentrale haben, dass wir an vielen Stellen Dinge haben und glaube, an, an verschiedenen Stellen und für bestimmte Zielgruppen könnten wir da noch viel mehr von mhm. haben. Jetzt haben wir viel über Heilbronn gesprochen. Ich weiß aber, ihr seid alle ja auch überregional und international unterwegs. Habt ihr Beispiele von anderen KI-Innovationsökosystemen, Punkte, die gut laufen, die wir für Heilbronn äh, auch gut gebrauchen könnten? Und das wäre auch übrigens eine Frage an unser überregionales, international aktives Publikum: Welche Learnings aus anderen KI-Innovationsökosystemen können wir hier in Heilbronn gut gebrauchen? Also. Ähm ja gerade in einem, in einem EU-Projekt, wo wir wo wir quasi 15 Reallabore haben an, an verschiedenen Stellen und ähm, da ist es so, dass wirklich diese diese Wichtigkeit der Formate und der Methoden nochmal so ganz deutlich wird. Ne? Also dass, dass an vielen verschiedenen Stellen ja mit, mit dem ähnlichen Thema auch gekämpft wird, auch wenn die jetzt nicht so das Label und den, die, die Privilegien, die wir ja auch haben hier, ähm, tatsächlich zum Thema KI haben, aber dass ähm, wirklich die Frage, wie wird Partizipation organisiert? Wie kann, wirklich, ähm, wie kann wirklich sichergestellt werden, dass wir auch die richtigen Dinge entwickeln? Weil das ist ja immer die Frage, wer, wer wird ausgeschlossen? Für wen wird eigentlich etwas entwickelt? Ähm, das, das vielleicht noch stärker in den Blick zu nehmen, um zu gucken, dass man wirklich für alle auch KI nutzbar macht. Mhm. Andere Erfahrungen? Trotzdem bin ich der Meinung, die Region, gerade Baden-Württemberg, muss schon ihren eigenen Weg finden, weil man auch vergleicht, mit anderen großen Zentren. Bleiben in Deutschland, München, Berlin, wo natürlich viel mit KI passiert, das sind Großstädte. Also selbst Stuttgart ist da natürlich eher etwas kleiner im Vergleich zu den beiden Städten. Und die Aktivitäten müssen sich dadurch auch, finde ich, schon ein bisschen anpassen. Und wenn man in noch größere Städte geht, New York oder Boston, wo jetzt viel, viel ähm, Technologie passiert, im Silicon Valley oder in Tokio, das sind einfach Städte, wo auch eine Vielzahl von Organisationen oder Ideen immer noch genügend Leute finden, die noch nie was davon gehört haben. Jetzt ist die äh, die Region überhaupt ganz Baden-Württemberg natürlich deutlich kleiner und dadurch enger vernetzt. Und dadurch sind halt natürlich äh, Dinge, die man ausprobiert, die man tut, finden häufig dann doch wieder die gleichen Zielgruppen. Und deshalb muss sich, finde ich, so eine Region doch ihren eigenen Weg finden, wie gehen wir sinnvoll damit um. Mhm. Also ich freue mich da mega, was alles im e noch entstehen wird. Ja, ich merke es halt jetzt, ich bin in dem e Space jetzt schon drin und habe da mein Büro und da sind ja auch verschiedene Partnerunternehmen. Porsche ist da, Audi ist da, Fraunhofer ist da, ihr seid da. Und ich merke es da schon, was es für eine tolle Austauschplattform bietet. Also sehe ich halt dich auf dem Flur und dann können wir... Ähm, sprechen Und da ist es viel leichter, auch nochmal Transparenz zu schaffen. Und ich bin wirklich gespannt, weil ich meine, jetzt haben wir noch einen relativ kleinen Space, aber nächstes Jahr kommt ja nochmal ein Gebäude dazu. Und wenn das E-Pi dann steht, glaube ich, wird uns das nochmal eine ganz andere Möglichkeit geben, auch zu kooperieren oder andere Austauschformate, andere Möglichkeiten, auch Sachen auszuprobieren in KI-Reallaboren. -Re also ich bin da sehr optimistisch und freue mich total drauf wie wir in dem Rahmen quasi noch so einen großen Orchestrator, sag ich mal, jetzt in der Region haben, der ja auch immer sichtbarer wird und immer aktiver werden wird. Was ich ja übrigens auch äh, aus eigener Erfahrung äh, wunderbar finde, ist, man kommt tatsächlich äh, im Epi aus der Bubble heraus. Ne? Und das, glaube ich, schaffen andere Orte auch äh, in Deutschland. Das heißt, äh, äh, der KI-Campus trifft wirklich äh, äh, an der Kaffeemaschine die Mittelständler oder das Startup Und das ist einfach äh, wunderbar, weil man dadurch äh, in Gespräche kommt, die man sonst, glaube ich, sehr mühselig sucht, beziehungsweise eigentlich gar nicht selbst auf die Idee kommt, ähm, das zu tun. Ne? Genau. An das Publikum. Tolle Erfahrung aus Hamburg, aus Berlin. Rosa. Ich habe hab keine tolle Erfahrung aus Hamburg. Ich habe noch eine andere Frage. Und zwar habe ich mich äh, gerade in Perspektive jetzt auf Jugendliche gefragt, ob KI nicht schon ein, KI-Kompetenz ein, ein nächster Schritt ist. Was ist mit digitaler Kompetenz? Wahrscheinlich gibt es da einen ganz tollen KI-Campus-Kurs, den ich jetzt gerade nicht kenne, <lacht> aber ist nicht digitale Kompetenz noch so vorgelagert? viele Jugendliche, die ich kenne oder sehe, die haben ihre Smartphones, die nutzen das auch ganz viel, aber wissen die überhaupt, was sie da schon nutzen? Wie sie es nutzen, ist digitale Kompetenz vorgelagert zu KI Kompetenz. Und ich weiß, KI große Strahlkraft, viel in Medien und alles. Was ist mit digitaler Kompetenz? Wie schätzt das Panel das ein, gerade jetzt im Hinblick auf Jugendliche? Mhm. Mar Markus, ähm, ihr habt ja gar nicht so unbedingt den, den Fokus auf KI, sondern eigentlich auf Programmieren, ne? also nur Programmieren. Genau, aber auch vielleicht nicht ganz auf Jugendliche, weil man mhm. muss schon 18 Jahre alt sein. Aber natürlich gibt es auch verschiedene Initiativen, äh, die wir äh, hier zum Beispiel in der Kooperation mit der Experimenta machen, äh, wo immer wieder auch Schulen bei uns anfragen, äh, können wir nicht mal bei der 42 reinkommen, können wir uns denn nicht mal äh, so ein, ja, und wir haben ja so eine Aufnahmeprüfung, die wirklich von Scratch äh, es möglich macht, programmieren zu lernen. Und können wir das nicht übertragen an, an, äh, an Schüler? Ähm, das können Schüler sein, die, die einfach Interesse daran haben, das sind aber auch spezifisch dann, äh, die schon einen IT-Kurs machen an der Schule, ja. Und ähm, Genau, wir, wir haben da zusammen mit der Experimenta zum Beispiel ein Format entwickelt, dass man direkt bei der Experimenta buchen kann, wo man aber auch dann eben mal die 42 kennenlernen kann, wo man auch den Makerspace, also dieses, was gibt es denn für Angebote hier in Heilbronn schon kennenlernen kann. Wir haben aber auch zum Beispiel über den KI-Salon wirklich dann... Die, die Sabine, die, die als Künstlerin das begleitet, hat den KI-Salon, die dann in Schulen geht oder verschiedene Veranstaltungen macht für jüngere Leute, um eben auch diesen Einstieg oder diese, diese, diese Distanz, die man vielleicht hat, ja, diese, diese Angst, die man davor hat, was ist das denn, wie funktioniert das denn, kann ich das denn überhaupt zu überwinden und da einen wirklich auch niedrigschwelligen Zugang zu schaffen. Ja? Und dann auch, wie ich gesagt habe, schon KI-Salon ist das Musterbeispiel, also ähm, Sky Spirit bringt Blumen mit, die man eben dann mit Kärtchen programmieren kann. Ja? Also diese ersten Schritte, einfach diesen niedrigschwelligen Zugang zu schaffen, das ist uns auch schon wichtig und das versuchen wir eben über verschiedene Formate, soweit das im Moment in, in unserem äh, Setup möglich ist, eben auch umzusetzen. Ja. Darf ich da nur noch, achso Entschuldigung, wollte jetzt nicht reingehen. Genau, ich wollte nur nur ergänzen und, und darauf antworten. Also ich glaube, das Thema ähm, Digitalkompetenz und KI-Kompetenz ähm, ist im Moment dabei so zusammenzufließen. Und da ist aber natürlich schon richtig, die Frage, braucht man nicht erst Digitalkompetenz? Das finde ich ja schon. Wenn man sich aber die Kompetenzmodelle dazu anguckt, dann ist ja Digitalkompetenz sowas wie, ich kann ein Word-Dokument öffnen. Ne? Also, nein, und, und das ist ja natürlich schon, wenn man sich halt vorstellt, dass es da wirklich um so basale Kompetenzen gibt, dann sollte man das nicht aus den Augen verlieren, weil es gibt tatsächlich Menschen, die eben an der Stelle noch, noch außen vor sind. Ne? Das heißt also, ja, ich denke, Digitalkompetenzen haben noch ihren, ihren Wert, so wie sie genannt wurden und so wie sie halt bestimmte Bevölkerungsgruppen auch noch nicht haben. Aber ich glaube, an vielen Stellen ist es wirklich schon nicht mehr voneinander zu trennen, weil weil auch dein Beispiel zum Thema zum Thema Jugendliche und Social Media und so weiter, da ist ja genau der Punkt, die die die die Wirkung der Algorithmen dahinter zu verstehen, um zu verstehen, was dort passiert. Und ich denke, in dem Ausmaß, in dem halt Anwendungen immer immer stärker auch schon, schon per se mit mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind, wird das nicht mehr voneinander lösbar sein? Also das glaube ich auf jeden Fall auch, dass das Hand in Hand gehen muss. Aber wenn man wirklich früh anfängt, die Digitalkompetenz ist auch in Schulen, auch wenn die Schulen da vorangehen, glaube ich, immer noch häufig unterrepräsentiert. Das liegt sicherlich auch an der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, da das schon in dem, ins Referendariat mit reinzubringen. Wie, wie können wir unseren Schülern Digitalkompetenz und auch KI-Kompetenz grundsätzlich beibringen? Wenn ich einen Kollegen höre, sein, sein, sein Sohn in der achten Klasse fängt schon an mit ChatGPT Hausarbeiten zu schreiben. Das wird nicht, sich nicht mehr wegdenken lassen. Aber ich finde, die Lehrer und Lehrerinnen müssen, äh, müssen darin gebildet sein. Wie gehen wir richtig damit um? Und äh, das ist für mich schon auch ein Teil der Digitalkompetenz, ja. äh, das in die ja. Schulen reinzubringen. Ja. Genau. Und dann und informatik auch die ab 1. Klasse brauchen wir auch, muss, hier, muss man immer noch mal wieder sagen. Medienkompetenz, muss nicht Informatik sein, wird schon als Start gereicht. Ja, ja. Informatik am ersten Platz. Kommen wir komme zurück zum ki innovationsökosystem ja. und auch die Schulen dürfen nicht fehlen. ja Auch da haben ja. wir schon gesprochen mit der Bürgermeisterin, mit dem Schulamt, mit den geschäftsführenden Schulleitungen und machen dann ja auch dort gemeinsame Workshops, um die Lehrkräfte äh, da äh, zu stärken, um selbst die Tools anzuwenden, aber auch damit umzugehen, wenn zum Beispiel Schüler in ihr äh, Entschuldigungsschreiben dann über KI-gestützt dann äh, entwerfen lassen. Genau. Also auch die Schulen dürfen nicht. Ja, ich fehlen. wollte nur, ich bin nur eben hellhörig geworden bei dem Begriff Künstlerin. Was mich jetzt nochmal interessiert, bei dem was fehlt, ob die Kunst und die KünstlerInnen in dem Ökosystem auch eine Rolle spielen können, im Sinne der Erfahrbarkeit. Es gibt zum Beispiel viele Museen, die anfangen jetzt auch, was Metaverse angeht oder, oder VR-Brillen etc. Da stehen die Leute Schlange, um sich die Dinger aufzusetzen. Ja? Und deswegen ist meine Frage, und ihr habt Ludwigsburg zum Beispiel als Hochschule hier in Baden-Württemberg, wo er inzwischen schon mit Midjourney, die fangen ja an, Sachen zu kreieren, da gehen ja unglaublich viele Dinge ab, die dann zu erfahrbaren Lösungen führen. Deswegen war jetzt meine Frage noch, in welche Rolle spielt dieser künstlerische Sektor insgesamt in diesem Campus, Ökosystem etc.? Und dann habe ich noch eine letzte Frage. Also ich, ich Entschuldigung, ich muss gerade ja, schielen. Und zwar rechts auf Tristan Behrens, der äh, ja auch gleich noch bei dem Get-Together AI generierte Musik vorstellen wird. Und du bist ja Artist in Residence äh, mit dem Schwerpunkt KI. Und das mit dem KI-Salon, was Markus äh, da noch mal berichtet hat, ist einfach äh, wirklich bemerkenswert. Und dann schiele ich doch jetzt mal ganz kurz nach Hamburg und schlage die Brücke, denn auch Hamburg ist wahnsinnig aktiv äh, im Bereich Creative AI und gerade auch noch mal die breite Bevölkerung äh, für KI zu begeistern und es äh, anfassbar zu machen und auch noch mal ganz, ganz andere Personen ähm, aus dem, äh, in den KI-Kontext hineinzubringen, die man sonst eigentlich nur in der Bubble einfach trifft. Ne? Genau. Und darf ich noch eine letzte Frage stellen? Du darfst. Bei, euch, bei euch zuhören. Es ist, ist sehr viel Mentalität von Machen und Tun und gemeinsam machen und so weiter, ja spürbar auf dem Podium, was ja nicht immer selbstverständlich ist, auch in diesem Land, wenn es um Bildung geht. Mich würde jetzt interessieren, wo braucht es noch mehr davon, dass das Machen das Neue perfekt ist, wo wir nicht warten können, bis wir, gerade weil alles draußen so schnell galoppiert, wo sind sozusagen die dicken Bretter, wo wir vielleicht noch schneller bohren müssen oder wirklich in so einer Always-in-Beta-Mentalität, die Dinge auf die Straße bringen müssen, weil es draußen so wahnsinnig schnell, schnell geht. Wo brauchen wir noch mehr davon? Machen. Nächster Schritt. Wo sind wir vielleicht noch zu zögerlich? Jan hat Antworten. <lacht> ich, ich, ich, war nur einatmen. ich habe nachgedacht. Also grundsätzlich glaube ich, dass das jetzt nicht nur mit. also Ich finde es auch schön, dass es so bei dem KI Thema uns so ein bisschen vereint und wir in die Richtung gehen. Das sollte aber so grundsätzlich bei allem sein. Ich denke, das ist so ein bisschen die deutsche Mentalität, eher vorsichtig zu sein, eher mal abzuwarten, alles perfekt machen zu wollen und nicht mal loszustarten. Und deshalb würde ich das gar nicht, wo soll es noch sein? Das sollte überall so sein. Das ist klar, aber jetzt in Bezug auf die KI-Thematik, auf die Thematik, okay. die ihr gerade verhandelt. Ich glaube, Praxis und Machen, das ist ja genau das, wo wir herkommen, also als, als 42, Herr ja. Und ich glaube, dass es, ähm, äh, also es hat alles seine Berechtigung. Natürlich brauchen wir die Forschung. Wir brauchen, die, wir, wir brauchen diesen anderen Ansatz, noch mal diese andere Blickweise drauf. Wir brauchen auch vielleicht diesen Dialog oder diese, diese Konfrontation von diesen zwei verschiedenen Modellen. Aber ich glaube schon, dass, ähm, ja, dass man mehr ausprobieren muss einfach. Ja? Man muss auch mal ein Risiko gehen. Man muss auch mal bereit sein zu scheitern. Und das ist auch genau das, was wir bei der 42 eigentlich unseren Studierenden vermitteln wollen. Ähm, macht, probiert aus. Wenn ihr scheitert, wenn es ein Projekt mal nicht funktioniert, wenn ein Examen nicht bestanden ist, dann wiederholt es nochmal. Es geht darum, Fortschritt zu machen, zu lernen, ja. Und da kann, da ist gehört Scheitern dazu, aber da gehört vor allem erstmal Machen dazu. <lacht> Nikola du musst ja. Klar. ich muss ja. doch noch mal an, an der Stelle, also weil, weil, weil diese Frage irgendwie, wo müssen wir jetzt noch mehr und wo müssen wir jetzt noch schneller, ist natürlich, ähm, ist natürlich interessant, weil ich denke, wir sollen uns jetzt auch erstmal freuen, dass es so schnell geht und dass es vorangeht und dass es gemeinsam geht. Ähm, ich glaube, was wir, was wir schon noch, was wir schon noch brauchen können, ist ähm, eine, eine Reflexionsebene, die vielleicht auch mal fragt, wo lassen wir uns in der Art und Weise. Vor, vor, vor uns hertreiben oder wo treibt Silicon Valley uns auch in der Art und Weise vor sich her, die vielleicht uns nicht angemessen ist, wo wir eher mal ähm, überlegen sollten, ähm, überlegen sollten, wie es heute ja auch schon gesagt wird, welche, welche Agenda steckt jetzt eigentlich dahinter, ähm, bestimmte Dinge so, so zu hypen und so als so wahnsinnig gefährlich darzustellen zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch, ähm, wenn, wir, wenn wir uns angucken, was es schon an Methoden gibt, um zum Beispiel KI auch fair zu machen, zu machen, auch explainable zu machen und so weiter, ähm, da, da brauchen wir nicht so sehr ein Moratorium, wie wir ja schon hatten, sondern einfach mal ähm, unaufgeregt sprechen und nachdenken und dann ähm, gemeinsam tun und vielleicht nicht so ganz schnell, wie das jetzt dann auch so ist, aber dafür, dafür wirklich in der Art und Weise, dass wir das Gemeinsame, was wir bis dahin aufgebaut haben, auch wirklich umsetzen können. Mhm. Und in diesem Sinne, gibt es noch eine Frage? Ja, ja, es gibt noch eine Frage aus dem Netz, die knüpft in umgekehrter Weise daran an. Frage, ist die Menschheit schon so verdummt, dass wir KI brauchen oder was steckt dahinter? Soll ich sie noch mal vorlesen? Jetzt ja. geht weit hinwe hinweg über regionale Fragen. Ähm ja, und jetzt kommt hier noch eine andere und dann können vielleicht die Schlussrunde, die letzten drei Minuten. Äh, ja, nein, hier, schreibe nämlich meine Bachelorarbeit über KI im Bildungssystem. Das sind interne äh, Schulterschlussfragen. Sie können sich direkt bei uns melden. Also, was steckt dahinter? Kann man dazu irgendwas, also gibt es irgendeine Antwort auf diese Frage? Ich glaube, KI eröffnet Möglichkeiten, zu denen äh, die, die, die Menschheit vielleicht so gar nicht fähig ist, hat nichts mit Verdummung zu tun. Es ist eher eine Erleichterung der Tätigkeit. Wir haben es gerade vorhin das Beispiel mit dem, mit dem Arzt gehabt und der KI. Wenn die KI viel besser ist, oder jetzt rechnen wir zusammen die KI und den Arzt, dann haben wir vielleicht Möglichkeiten, die ohne nicht möglich wären. Und das heißt ja nicht, dass der Arzt schlecht ist, weil er vielleicht eine schlechtere Erkennungsrate hat. Aber ein Arzt kann nie das Wissen haben, das eine KI haben kann, die mit viel, viel mehr Daten gefördert war. Als Beispiel ChatGPT. Kein Mensch kann das Wissen haben, was aus ChatGPT rauskommt. Ob das jetzt korrekt alles ist oder nicht, heutzutage sind wir dahingestellt, aber da kommen wir hin. Und von daher sehe ich eher die Unterstützung des Menschen. Man kann ja auch dieses Taschenrechnerbeispiel nehmen, nur weil der Taschenrechner erfunden wurde, heißt ja nicht, dass wir zu dumm sind zum Kopfrechnen, aber es gibt uns natürlich nochmal ein Tool an die Hand, wo es wie es schneller geht und wie mhm. vielleicht nochmal ja. wir deutlich komplexere Rechneraufgaben auch lösen können. Ganz kurz abschließen, Nicola, oder möchtest du einfach unsere Schlussrunde beginnen? Für mich würde jetzt wirklich zum Ende äh, interessieren, wenn wir in einem Jahr wiederkommen und vielleicht machen wir nächstes Jahr nochmal ein University Future Festival, oder? Ja, hier wird genickt. Ich würde jetzt gern jubeln und und. Äh, ja, uh -huh. wunderbar. <lacht> wenn wir in einem Jahr wiederkommen, was sollte das ki bildungsökosystem in der Region Heilbronn erreicht haben? Nicola, magst du beginnen? Kurze mm, Schlussdate. Nein. Kurz, ähm, genau. Also ich ich bin ganz, ganz zuversichtlich, dass wir, dass wir zum Thema wirklich dann der, der Bildung, der Weiterbildung, der Qualifizierung an den verschiedenen Ecken und Enden ähm, schon einen großen Schritt weitergekommen sind und dass wir da dann richtig gut sind. Ich glaube, was dann, was dann noch ansteht, ist genau, wie es halt in Veränderungsprozessen immer ist, gibt es halt diese diese Oszillation zwischen hellem Wahn und der dumpfen Trübung. Ne? Und dazwischen irgendwo liegt so das Realitätsprinzip. Und ich glaube, äh, da sind da sind viele von uns schon sehr gut angekommen. Aber wenn wir da noch alle mitnehmen, um da wirklich anzukommen, mhm. ich denke, das wäre in einem Jahr ja, gut. Wunderbar. Vielen Dank. Jan. Ja, meine Forderung geht wirklich auch hier an die 42 in Hochschule eigentlich äh, direkt. <lacht> ähm, wir, wir tun als Mittelständler schwer, die passenden Mitarbeitenden zu finden. Jetzt nicht nur, weil wir Mittelständler, also besonders weil wir Mittelständler sind. Die Region ist sehr, sehr voll mit Unternehmen. Die Konzerne haben eine viel größere Strahlkraft als wir als Mittelständler. Für uns wird niemand in die Region ziehen, nur um bei uns arbeiten zu können, oder eher selten. Und auch wenn wir natürlich mit mobilem Arbeiten auch in moderne Arbeitswelten reingehen, aber es ist trotzdem wichtig gewisse Zeiten vor Ort zu sein. Und wenn die Hochschulen und die 42 auch attraktive Curricula, wie Curricula, Curricula. Curricula, schön, aktive, ähm, attraktive Curricula haben, ähm, die eine Anziehungskraft haben, dass ähm, junge Abiturientinnen Abiturienten oder auch mit diversen Bildungshintergrund, wie es bei der 42 ist, in die Region kommen und dann auch hier bleiben möchten und sagen, es hey, ist ja spannend, was hier passiert. Ich möchte die Entwicklung mitmachen. Hilft es uns direkt, weil wir dann gut ausgebildete Leute haben, die hier vor Ort in der Region sitzen und Lust haben, was mitzugestalten. Klare Hausaufgabe, glaube ich. Na, Miriam? <lacht> Hausaufgaben. Also ich ähm, würde mich freuen, wenn wir bis in einem Jahr diesen bidirektionalen Bi Bi Bi Austausch nochmal ver Tiefen. Also gerade wir natürlich als Bildungsanbieter diese Transparenz schaffen, quasi kommunizieren und ähm, ganz viel von dem, was wir schon im Petto haben, quasi an den Mann bringen. Aber auch quasi, wenn ähm, die, die davon profitieren, auch noch aktiv auf uns zugehen, zum Beispiel jetzt an der Ka Mittelstandskonferenz teilnehmen und zum Beispiel ähm, mitgeben, was sind denn die Sachen, die wir brauchen, was sind die... Ausbildungsskills, die wir brauchen mhm. und da quasi wie in den Dialog kommen, einmal Insti institutionalisiert und einmal eben informell. Ähm, da freue ich mich einfach nächstes Jahr, was wir dann schon für Berichte haben von anderen Mittelständlern oder anderen Unternehmen, die dann berichten, wie sie unsere Bildungsangebote genutzt haben, um KI eben in die Anwendung zu bringen. Mhm. Wunderbar. Ich knüpfe da gerne ein bisschen bei Jan an. Äh, Jan, Ich weiß, es gibt ja schon einen Austausch zwischen unserem Geschäftsführer, zwischen dem Thomas und, und IDS, zusammen eben ein Projekt auch zu entwickeln, ja. dass wir in das Curriculum integrieren können. Und ähm, es ist natürlich unsere Intention hier, ähm, Talente auszubilden und die Talente eben auch äh, regional unterzubringen. Ne? Und äh, da sind wir total offen. Kommt zu uns, zeigt, was ihr zu bieten habt. Ähm, wir Klar, wir, äh, wir bieten ein artikelliches Curriculum, wir versuchen hier einen Bildungsweg äh, zu bieten, aber ähm, ihr als Unternehmen seid herzlich eingeladen, eben auch zu uns zu kommen, euch vorzustellen, zu sagen, hey, was könnt ihr denn da machen, Wo, wie kann euer Weg, wie kann auch euer Lernen, euer lebenslanges Lernen, eure euer Fortbildung aussehen, was bietet ihr an? Und ich gebe den Ball echt gerne zurück ja. und freue mich äh, und ich hoffe auch wirklich, und das ist auch so ein bisschen, was ich denke, was für nächstes Jahr oder für ein Jahr perspektivisch toll wäre, wenn nicht nur wir zusammen was entwickeln, sondern dass jede Bildungseinrichtung, die in Heilbronn auf dem Bildungskampus angesiedelt ist, eben in Richtung äh, KI, eben ihr Curriculum oder ihr äh, Ding nochmal ein Projekt reinbringt, das wirklich nah am Puls der Zeit ist. Perfekt. Ich glaube, ein besseres Schlusswort könnten wir ja fast gar nicht haben, denn ich glaube, wir sind da alle ganz, ganz willig, gerade in der Region Heilbronn. Und natürlich führen wir den Dialog mit den Bildungsteilnehmenden. Und äh, das zeichnet auch das University Future Festival aus, dass wir die Studierenden auch an Bord haben. Gerade auch morgen kommt noch mal eine große äh, Studierendengruppe von der FA Krems. Äh, und äh, wir freuen uns dann natürlich sehr drauf. Auch noch mal ein ganz herzliches Dankeschön an das wunderbare Panel. Ich habe viel mitgenommen und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Und ich muss wirklich sagen, es macht wahnsinnig viel Spaß hier in Heilbronn, weil auch einfach wirklich mal gemacht wird und weil es einfach sehr, sehr kooperativ ist. Und ich ich glaube, da können wir durchaus Strahlkraft auch für andere Reg Regionen haben. Also ein ganz herzliches Dankeschön. Toll, mhm. cool, dass ihr da wart. Vielen Dank. Vielen Dank an dich, liebe Britta. Sehr gerne. Vielen Dank für diese tolle Moderation. Ähm, du hast ja... Eben Tristan schon angesprochen, nur noch ganz kurz. Ich möchte das doch aber nochmal spoilern. Ihr könnt mehr erfahren über ihn unter ai-guru.de. Er ist Experte für künstliche Intelligenz, KI-Komponist und KI-Ausbilder mit einer wirklich umfangreichen Expertise in Deep Learning-Projekten. Also er weiß wirklich, was er tut. Die KI, die ihr jetzt gleich hören werdet, leider für diejenigen, die im Raum sind, die, die da draußen digital sind, vielleicht können wir ein Smartphone hinhalten und ihr vernetzt euch individuell oder so. Ich habe das nach draußen getragen wird, ist wirklich von der KI special für äh, diesen Abend geschrieben. Die Musik hat so, glaube ich, wenn ich äh, dich richtig verstanden habe, Tristan, er, er lächelt sibyllidisch, ist, ist auf alle Fälle ganz besonders für diesen Abend gedacht. Zum Netzwerken, ihr jetzt da draußen hinten in der Maschinenfabrik, wir freuen euch über jede und auf jede Informalität jetzt mit euch zusammenzukommen und uns weiter äh, auszutauschen und eins vielleicht noch kurz zu morgen. Wir haben weiterhin einen fantastischen Line-Up. Wir erwarten die Koryphäe Hel Helmut Kretschmer, äh Sven J. Körner, Vanessa Kahn ist, glaube ich, die einzige Speakerin in dem Bereich hier, die auch Kickboxerin ist. Außerdem Manuel Dolderer, Matthias Bantel und Alexander Klein, Nicole Ondrusch, um nur einige zu nennen. Und was wir morgen auch haben, da geht es zur Fairness zurück. Wir haben einen Slot, da geht es um Menschen mit Beeinträchtigungen und wie wir da die Fairness und die Inklusion in dem Bereich der Nutzung mit KI und von KI ähm, fördern können. Das wird auch morgen eins unserer vielen Themen sein. Also, wer heute spät ins Bett geht, morgen früh wieder aufstehen, um 9 Uhr sind wir für euch und hoffentlich mit euch wieder da. Vielen Dank. Applaus